Hallo! Im statt Ölofen Das ist eine Frage, die neulich im Live-Online-Seminar mir gestellt wurde. Und meine Antwort war natürlich Ja und Nein. Warum diese Antwort? Ganz einfach, die Verbrauchskosten spielen eine große Rolle. Die Heizölkosten in einer Stunde sind circa für eine Kilowattstunde gerechnet 10 Cent. Für die gleiche Menge an elektrischem strom kostet das heutzutage märz 2023 ca. 40 cent in deutschland wie in österreich schweiz liegt ähnlich das heißt mit einer pv-anlage ist man damit unter sehr sehr viel günstiger dran wenn man die infrarotheizung da richtig verwendet aber seien sie getrost andere heizungen sind viel teurer das stelle ich auch unter beweis in diesem Video zeige ich noch weitere Details, die einfach wichtig sind, um so eine Umstellung perfekt zu machen. Dazu gehen wir einfach mal in einen Raum. Ich habe da einen Raum vorbereitet und wir gehen jetzt einfach mal durch den Raum durch und gucken uns diesen an. Wir beginnen also hier und sehen da die Eingangstüre, dann auf der linken Seite eine Küchenzeile, dann sehr große Fenster, die hier vorhanden sind. Dann dreht sich das ein bisschen nach rechts und dann sehen wir die Fenster weiter und dann hier dann die Sitzecke, die dann vorhanden ist und natürlich der Ölofen, der in alten Gebäuden natürlich mitten im Raum eingebaut ist. So, wenn wir das Video fertig geguckt haben, dreht sich das nochmal um in Richtung des Raumes, so wir den nochmal gut verinnerlichen können. Also wir haben einmal nach außen diese Fensterwand und auf der anderen Seite natürlich den Flur mit der Garderobe. Gucken wir uns das noch mal weiter an. Wie verhält sich da die Wärme, wenn der Ölofen richtig eingeschaltet ist? Dann ist natürlich die Hitze da oben gespeichert. Das ist unwahrscheinlich. Und so verhält sich einfach diese Luftwärme, wenn ich mit dem Ölofen heize. Denn man muss einfach feststellen, dass ein Ölofen nicht mit 500 Watt oder 800 Watt heizt, sondern ein Ölofen heizt mit 5 Kilowatt, also 5000 Watt oder 7000 Watt oder 10.000 Watt, 10.000 Watt eher weniger, aber 5 bis 7.000 Watt können da schon rauskommen. Deshalb ist die Hitze da natürlich an der Decke oben ganz, ganz intensiv. Das ist reine Luftwärme, die sich einfach oben ablegt. Die Folge daraus ist natürlich, dass wenn der Ofen da richtig warm gibt, dann steigt die Warmluft hoch. Die geht natürlich rüber zum kalten Bereich, denn hier am Fenster ist es recht kühl und da fällt natürlich diese Luft runter. Das heißt, die wird da abgekühlt und fließt dann anschließend wieder zurück zum Ofen. Dieser thermische Kreislauf ist bei einer Luftheizung ist auch immer vorhanden, wenn man in der Mitte einen Ölofen hat oder einen Kachelofen, was auch immer. Einfach eine Wärmequelle, die in der Mitte montiert ist. In manchen Zimmern ist natürlich auch in der Mitte ein Radiator montiert von der Zentralheizung. Da ist es genau das gleiche Spiel. Gucken wir nochmal weiter, wie das sich verhält bei der Diele. Das ist also hier bei der Diele. Und da ist oben natürlich auch die Warmluft sehr intensiv. Da ist natürlich nicht mehr so warm, aber trotzdem diese ganze Warmluftglocke hängt an der Decke dran und das lässt sich nicht vermeiden. Und natürlich auch von dieser Ecke, da fließt natürlich die Warmluft rüber zum Fenster und am Fenster runter und dann wieder zurück. Warum ich dieses Bild gezeichnet habe, ist ein wichtiger Punkt. Die Leute sitzen oft da an diesem Esstisch in diesem Fall und haben kalte Füße und Sie können sich nicht erklären, warum und sagen, okay, die Diele ist schuld und was auch immer. Da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen, die ich da von Ideen schon gehört habe. Aber das tatsächliche Problem sind einfach jetzt in diesem Fall tatsächlich die Fenster. Und ich darf Ihnen garantieren, wenn Sie eine Fußbodenheizung in diesen Raum einbauen, haben Sie genau das gleiche Phänomen. Ich sage Ihnen deshalb, weil ich schon genug Erfahrung gemacht habe mit Konstellationen in Neubauten, wo eben große Fenster vorhanden waren und die Fußbodenheizung. Diese großen Fenster, wenn es ein bisschen kühler geworden ist und der Minus anklopft von außen, dann gibt es einfach ein bisschen kalte Füße. Okay, gehen wir weiter und kommen nochmal zu einem nächsten Phänomen. Ich habe hier diese blaue Fläche eingemalt. Und das ist pure Kaltluft, pure Kaltluft, die hier einfach notwendig ist und sich der Ofen diese Kaltluft herzieht. Weil man darf nicht vergessen, dass man ein solches Ofenrohr hat, das mit einem Durchmesser von 15 bis 20 Zentimeter die Abluft, also sprich die Rauchgase in den Kamin leitet. Und diese Menge, die da abgeleitet wird, die muss ja auch irgendwo von unten wieder herkommen. Und bei älteren Gebäuden, wo kommt die her? Über die Fenster und über die Türen. Ganz einfach. Und das bedeutet, dass einfach die Fenster undicht sind. Bedeutet natürlich auch, dass die Türen undicht sein müssen. Sonst würde der Ofen nicht funktionieren, weil der braucht Sauerstoff, um die Verbrennung möglich zu machen. Und wenn dieser Sauerstoff aufgebraucht wäre, durch ein zum Beispiel ganz dichtes Gebäude, dann können Sie da drin auch nicht mehr leben. So einfach ist es. Schauen wir weiter, was man da tatsächlich machen kann, damit man so etwas umsetzen kann. Also Infraotheizung anstatt Ölofen ist das Thema. Und meine Empfehlung ist ganz klar daraus, bei dieser Kostensituation behalten Sie den Ölofen denn es ist die optimalste Wärmeeinbringung im Raum in der heutigen Zeit, dass sie ohne Verluste, ohne Zirkulationsverluste, denn stellen Sie sich vor, Sie würden einen Ölofen in Keller bauen und dann warm Wasser transportieren. Sie würden unendlich viel Energie verwenden müssen, um ganz einfach den Kreislauf, diese laufende Zirkulation zu unterhalten und das wird einfach unterschätzt. Das macht mitunter 30 bis 50 Prozent aus, was alleine auf dieser Zirkulation verloren geht. Das heißt, ein Ölofen, die Brennstelle im Raum, da haben Sie alle Wärmeverluste, die dieser Ofen liefert, direkt im Raum. Besser geht's nicht. Und deshalb so lange wie möglich den Ölofen im Raum halten. Wenn es nicht mehr geht, dann muss natürlich eine Lösung her. Und da muss man ein bisschen natürlich über die Zukunft nachdenken. Egal, welche Heizung Sie in Zukunft dann einbauen werden, ob das eine Infrarotheizung ist oder andere Heizung, da gibt es eine Menge Ideen natürlich dazu, muss natürlich über die Haussubstanz nachgedacht werden. Bei diesem Ölofen, der da 3, 4, 5, 6, 7000 Watt abliefert, in einem Raum, da brauchte man nicht nachzudenken. Aber in Zukunft, wenn man da über eine Niederenergieheizung nachdenkt, dann muss man einfach über die U-Werte der Wände nachdenken. Man muss über die Dichtheit der Fenster und Türen nachdenken. Das heißt nicht gleich neue Türen und Fenster einbauen, um Gottes Willen. Da gibt es einfachere Methoden, wenn die Fenster und Türen geeignet sind. Die Dämmung. Muss nicht unbedingt außen sein. Viel, viel kostengünstiger ist sie innen. Und da muss man natürlich ein paar Dinge beachten. Bei Außendämmung genauso wie bei der Innendämmung. Nur die Kosten sind immens im Unterschied. Und dann ganz wichtig, was selten jemand macht. Auch der Energieausweis macht das nicht. Es geht um die Kalkulation der einzelnen Räume. Es geht darum, was braucht dieser Raum, an Energie. Und dann kommt der nächste Punkt noch dazu, den ich mit Wärmelesen äh, bezeichne. Man muss einfach erkennen, wo muss die Wärme hin und wie muss sie dort ankommen. Das ist ganz entscheidend. Die Zukunft steckt ganz einfach in der eigenen Stromversorgung. Das heißt eine Photovoltaik auf dem Dach oder, und ganz wichtig, Vielleicht noch viel besser an der Südwand, denn die, Energie der, denn die Energie der Photovoltaik brauchen Sie viel mehr im Winter als im Sommer. Und da haben Studien ergeben, dass da an der Südwand die Photovoltaik wesentlich besser funktioniert als auf dem Dach. Und dann natürlich die Infrarotheizung mit der pv koppeln, dann sind Sie am günstigsten unterwegs. Das ist nachgewiesen und das haben auch Studien ergeben. Wenn Sie bei einem Live-Online-Seminar dabei waren oder dabei sind, ich lade Sie herzlich dazu ein, dann werden Sie sehen, dass ich das nachweise, dass es da tatsächlich Studien gibt, die zeigen, wie das perfekt funktioniert. Mehr beim heizkostenrebell.com Ich freue mich auf Sie. Jetzt noch eins. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Denn in diesem Kanal werde ich in Zukunft viele, viele Videos in dieser Form installieren, damit Sie einfach Informationen bekommen, wo es nicht mehr darum geht, eine Heizung in einer bestimmten Art und Weise einzubauen, sondern es geht darum, das richtige Denken einzusetzen, dass Sie mit dem richtigen Denken einfach wissen, wie Sie die richtige Heizung ja, für sich herholen können. Und da geht es immer um die Kosten. Und ich sage auch, Heizkosten sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Autarkie hin oder her. Ich bin dafür, in Richtung Autarkie zu gehen. Aber man muss trotzdem die Investitionskosten immer im Auge behalten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das zeige ich auch in meinem Live-Online-Seminar, wozu ich Sie herzlich einlade. Ja, ein Daumen hoch wäre auch okay, wenn es für Sie okay ist. In diesem Sinne verbleibe ich, Ihr Johann Borger.